Von oben, also Frombär, oder, Aber was also wir sind hier im Hambacher Wald. Wir haben hier so ein schönes Projekt und zwar versuchen wir den Wald zu retten vor der Zerstörung durch RWE. Naja, die Braunkohle unter dem Wald scheffeln wollen. In diesem Wald findet man einfach wieder zu sich selbst und zu seinem inneren Kind, dieser Wald schon so uralt ist. Und hier schon so viel Geschichte in diesem Wald lauert, so viele Menschen und so viele Tiere hier gelebt haben, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und dann, dass einfach auf einen Schlag alles zerstört wird und dann verschwindet das alles so ins Nichts. Deswegen geht es nicht unbedingt nur um dieses Stück Wald, also das auch, aber vielmehr, um ein Zeichen zu setzen für die gesamte Gesellschaft, dass wir mehr auf unser, auf unser Erbe und auf die Erde und alle anderen Lebewesen, die auf dieser Erde sind, achten sollen und ihr Leben erhalten sollen.